Hallo Partners, das ist ein neuer Social Media Quick Tipp und heute geht es darum, wie man auf der Fanseite sogenannte Stalker blockieren kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Manchmal gibt es ja Personen auf Facebook, die dich regelrecht stalken. Das heißt, die versuchen, dich irgendwie schlecht zu machen. Wahrscheinlich hast du sie auf dem privaten Profil mal ein bisschen angegangen und hast da wahrscheinlich die Person schon blockiert. Jetzt geht aber der Terror auf der Fanseite entsprechend weiter. Und damit das dir nicht mehr passiert, habe ich dir diesen Tipp zusammengestellt. Ich zeige dir es im alten und im neuen Design, weil es ein bisschen unterschiedlich ist, aber zu finden immer am gleichen Ort. Und dazu wechsle ich jetzt mal kurz aufs Screen Sharing, auf die Seite, damit ich dir das auch entsprechend zeigen kann. Hier also das neue Facebook-Design. Und wenn du dich orientieren möchtest, immer auf der linken Seite gibt es diese Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt hast du ja über, die, über dein privates Profil in den Einstellungen die Möglichkeit, die Person schon direkt zu blockieren. Wenn du sie jetzt bereits blockiert hast, kann es passieren, dass du sie auf der Fanseite nicht mehr blockieren kannst, weil sie dir nicht mehr angezeigt wird. Also entblocke sie hier, wenn du sie schon in der Liste drin hast und geh dann zurück auf die Fanseite und gehe dort in die Einstellungen. Und dann hast du hier auf der linken Seite Personen und andere Seiten und Falls die Person hier drin ist, die zum Beispiel deine Fanseite gefällt mir geklickt hat, kannst du sie hier suchen oder wenn du weißt, die Person kommentiert und liked oder was auch immer auf deiner Fanseite und du möchtest es eigentlich nicht mehr haben, gehst du hier unter gesperrte Personen und Seiten und fügst die Person als gesperrt hinzu und dann hast du das Problem nicht mehr. So, und das war jetzt ein kurzer Schnitt ins alte Design von Facebook. Ich habe das leider immer noch auf meinem Privatprofil. Ich weiß nicht, warum das ich noch nicht umgeschaltet wurde. Aber ist natürlich gut für euch. Dann seht ihr beide Sachen und ich kann euch bei beidem das zeigen. Hier geht es über die Einstellungen oben rechts. Dann kommt ihr ebenfalls in die Einstellungen der Fanseite. Dann auch hier Personen und andere Seiten. Und auch hier kannst du per Personen. Ich musste hier schon eine sperren, äh, hier wird auch angezeigt, wann die Person gesperrt wurde und ebenfalls hier Person sperren hinzufügen und das hat dann entsprechend die Bewandtnis, dass du äh, dort die Person dann auch nicht äh, drin hast beziehungsweise sich diese Person dann nicht mehr stalken kann mit dir, nee, das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, dass diese Person dich nicht mehr stalken kann so und ist dann für die Seite entsprechend gesperrt, damit du eben mit deiner Community weiterhin äh, verfahren kannst und das ist natürlich ein Vorteil und wenn dich solche Tipps weiterhin interessieren, bleib auf jeden Fall dran, abonniere meinen Kanal, geh auf Facebook, wo auch immer diese Videos sind auf all meinen Kanälen verfügbar